Und los geht's. Reifen Niveau 1 ziemlich hoch. Und aber bevor ich jetzt anfange mit dem nächsten Thema, was jetzt, äh, äh wo ist es? Ja, da. Ja, Umkehrfunktion wäre. Bin noch was jetzt endlich mal im Video sagen. Ich kann das nicht begreifen, wie, also, warum zum Teufel so viele Leute mathematik matura machen müssen. Also, äh, die Abitur, ja, das kann ich nicht verstehen. Mehr als 70 Prozent schätzungsweise, aber ich bin absolut sicher. Also das wird mehr als 70 Prozent werden. Diese Sachen nie in ihrem Leben brauchen. Was ich noch weniger verstehe, ist, dass die Schüler sich nicht auflehnen. Also wie auch immer. Ich bin aber doch dafür jetzt, dass die Leute das ein bisschen besser verstehen. Alles was mit Mathematik zu tun haben äh, hat. Und da jetzt fangen wir an mit Umkehrfunktionen. Und wie man, äh, was das ist zum nächsten Mal und wie man eine Umkehrfunktion mit Umformen finden kann. Eine Funktion ist eine Verbindung zwischen zwei oder mehreren Sachen. Ja, eine Anfangs-, ein einfaches Beispiel ist Angabe der Temperatur D in Abhängigkeit von der Zeit T. Es kann sein, dass diese Abhängigkeit in einem gewissen Experiment durch die folgende Formel ausgedrückt wird. Die Temperatur, großes T in Abhängigkeit von der Zeit, kleines T ist gleich 35 minus 2 kleines t. Das kleines t ist die Zeit in Minuten, das hier ist Temperatur, Grad Celsius und das auch, das Ergebnis. Okay, und das bedeutet in diesem Fall, dass die Temperatur am Anfang 35 Grad Celsius ist, und jede Minute, jede Minute um 2 Grad Celsius fällt nach unten, Minus. Ja? In diesem Fall ist die Zeit die sogenannte unabhängige Variable, die Temperatur die abhängige. Die Frage in diesem Fall ist, wie viel ist die Temperatur nach so und so vielen Minuten? Wenn wir die Temperatur nach 195 Sekunden messen wollen, müssen wir erste Sekunden in Minuten umrechnen. Da geht's los, 3,25 Minuten. Und diese Zahl setzen wir dann in die Formel ein für die Zeit T, ja, um die entsprechende Temperatur zu finden. Dann ist die Temperatur 28,5, das wird Grad Celsius sein. Gut, somit haben wir jetzt die unabhängige Variable T und die abhängige, kleines T und die abhängige, größte T. Die unabhängige wird auf der x-Achse bei einem Koordinatensystem dargestellt, die abhängige auf der y-Achse. Allerdings ist diese Funktion hier eine lineare Funktion, die wird durch eine Gerade dargestellt. Gut, was ist aber jetzt, wenn wir die Frage umkehren? Wann ist die Temperatur z Grad Celsius? Hm, wie kann man das herausfinden? Um diese Frage zu beantworten, müssen wir die Funktion auf die Variable t, kleines t, Zeit umformen. Wir vergessen kurz die Funktionsdarstellung, also das hier, t von t, machen wir einfach die Funktionsdarstellung weg. und Wir lassen nur die Temperatur, großes t, ja, ist 35 minus 2t. Und wir lassen einfach diese Funktionsdarstellung, also die unabhängige Variable hier bei der Funktionsdarstellung weg. Okay, und dann formen wir einfach um. Wir formen hier einfach auf das kleine t um. Und wenn wir das machen, bekommen wir diese Funktion hier. Ja? Das ist wieder eine lineare Funktion, nur jetzt wird das kleine t auf die y-Achse und das große t auf die x-Achse dargestellt. Ja? Wieder bleibt das t in Minuten das große t das kleine Minuten, das große den Grad Celsius. Ja. Und die Frage war jetzt, na, wann wird die Bedingung zu 10 Grad Celsius sein? Also wir setzen hier 10, 35 Minuten 10, das ist 25 durch 2, 12,5 Minuten. Und somit haben wir die Antwort zur Gegenfrage. Also was wir hier gerechnet haben, das ist die Umkehrfunktion von dieser Funktion am Anfang. Ja. Und wir können wieder jetzt diese Funktionsdarstellung hier benutzen, also kleines t, Inabhängigkeit vom großen t. Jetzt ist das große t die unabhängige Variable. Das bedeutet, das große t, noch einmal, wird auf die x-Achse dargestellt und das kleine auf der y. Gut, und somit haben wir jetzt erklärt, was die Umkehrfunktion ist. Man braucht einfach ab die, auf die unabhängige Variable, die anfängsunabhängige Variable, Umformen und dann hat man die neue Funktion. Dann haben sich die Rollen von unabhängiger und abhängiger Variable getauscht. Na, gut, die Angabe der Einheiten ist immer noch wichtig, wenn die Variablen Einheiten aufweisen. Um Fälle bei den Berechnungen zu vermeiden. In diesem Beispiel hätten wir ein anderes Ergebnis, wenn wir 195, das waren die Sekunden, ja. Wenn wir 595 statt 3,25 benutzt hätten, hätten wir ein völlig anderes Ergebnis, eine Minuszahl, ja, für die Temperatur. Wenn allerdings die Variable reine Zahlen sind, dann brauchen wir auch keine Einheiten angeben. Es gibt ja da keine. Hier sind einige Gegenrechnungen, die bei Umformen notwendig sein können, besonders bei Funktionen, ja. Wir werden auch in der Reife, also in der Abitur oder in der... Natura in Österreich, da lernt man viele Funktionen, da muss man auch die Gegen, die Umkehrfunktionen können, ja, wenn man das zumindest schreibt. Manche davon sind äh, hier geschrieben, also die Plus und Minus sollten als Paar, so jetzt hier, ja, Plus, gegen Gegenrechnung von Minus, Minus, gegen Gegenrechnung von Plus, sollten schon bekannt sein, auch mal und durch, hoffentlich, Wurzel und Hochzahl, ja, eine entsprechende Wurzel, das sollte schon bekannt sein, und da sind noch ein paar andere Funktionen angegeben. Wenn sie nicht bekannt sind, werden wir die erst später lernen. Danke sehr.